Yoga? Das nötig. Oh. Also, gut. In, in Europa kannst du oft nicht denken, wie die Menschen ja. Ist so viel mit Stress <lacht> verbunden. Ja. Yeah. Aber sehr gute Vorbereitung. Hm. Gut. <lacht> Aber es ist, ist eigentlich alles baliesisch, eigentlich ja. hinduistisch. Balierisch. Genau, hinduistisch, ja. In Bali überall. Genau. Es ist eigentlich da gebaut für die Hindus und Muslimen eigentlich, nicht nur für die Hindus. Ja, Ja, ja. ja. ja der Gipfel, der Gipfel von dem Tor ist also wie ein Werk, wie Rinjani, ja. ja. Anso ich kenne den second color, on statue, black, white, black, white. Das ist ähm, Verbindung zum Himmel. Ja, ja genau. Geist. Kontakt zu ja. Sky. Ja, ja zum Himmel. Ja. Und, also, und, die Tücher von den Figuren da, die haben schon schwarz-weiß äh, Farben, ja. Die sind wieder nochmal Symbole von bösen und guten Geistern, ja. ja. Das heißt, die bösen und guten Geister existieren immer, im Leben. Das heißt, ein guter Geist kann überhaupt die bösen Geister nicht besiegen. Ja? Das wird immer die ganze Zeit existieren. Nein, nein, nein, nein. Genau. Um die Balance zu halten. Ja. Banh. Ja. Ja. Uh, this is you can see the two different places. So I have the Hindu temple and I have the other one uh, Muslim temple for the multicultural. So one for Hindus, one for the multicultural. Genau. Das ist ja für Hindu-Tempel, ja, in der Mitte und da weiter da, wo die Wasserquelle ist, ja, für multikultureller, äh, sagt man, Glauben sowas, ne? Das heißt, da sind ja für die Muslim, für die Buddhisten, Christen die auch Buddhisten, praktisch, ja, praktisch ja. praktisch für alle Religionen, ja. ja. Das heißt, die dürfen alle hier kommen und beten, ja. Also alle Religionen hat er gerade erwähnt, ja. Also das heißt, dürfen alle hierher kommen, ja, und beten, ja, vor der Quelle da. Das Quelle ist Wasser ist normal so eine Tifa. Also ein Tilpa sowas, ne? Apa namanya yang bapak-bapak yang kayak gitu? Oh, itu pemangku. pemangku. Ya, dia berhak setelah dia untuk air suci. Namanya oh, Kerta. Oh, di Hindu untuk pemilihan mangkunya dan, dan, dan oh, ya. Itu imamnya, ja. Ja. Ja. Ja, Budhanya, Biksunya, ja. so um den tempel zu betreten braucht man so einen schal dafür ja da haben wir da gibt's unten ja, da gibt's unten zum ausleihen ja da gibt es dann unten, also Schärfer braucht man dafür. Da gibt es dann unten äh, zum Ausleihen, ja. Das heißt, man kann auch dort ein bisschen spenden, wenn man will, ja. Gab, gab man in der Achara, äh, Ihr ja? oh. So am 8. Dezember findet dieser Prangtopat statt, ja? also dieser Reißkugelkrieg. Ja? Guck mal, hier ist äh, direkt das Wasser, ist aus der Quelle. Ja? Es ist ein bisschen kaputt, ja? vielleicht nach dem Beben. Ja? Dann kommt das Wasser da hier raus. Ja. Irgendwann, würde ich schon sagen, irgendwann wird so ein Tempel hier gebaut, ja. wo da also ein Wasserqueller ist, ja, dann glauben die Hindus, dass da auch schon Tempel dann stehen muss. ja? ja, ja. Kann man das trinken? Oder ja, da kann man, das ist Grundwasser, sauber. Ja, man sitzen, das ist sauber, ja. Mit Fischchen. Ja. Das wird normalerweise von